In meinem heutigen Video geht es um Ersparnis über Lieblingsgetränk der Deutschen, der Niederländer und vielen anderen Europäern. Es geht um Kaffee. Und wenn du wissen möchtest, wie viel Ersparnis hast du, bleib dran und schau dir das Video bis zum Schluss an. Ich verrate dir Ersparnis in Euro.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 Und bist vorbereitet für die 30 Tage Geldsparen-Impulse. Bei Tag 2 der 30 Tage Geldsparen-Impulse tue ich in mein Glas 2 Euro. Wie nach dem Plan, das du auf dem Dokument hast. Wenn du das noch nicht hast, dann schau mal unter dem Video in der Beschreibung, gibt es einen Download, dass du dir kostenlos ähm, herunterladen kannst oder ausdrucken, wie du es möchtest. In meinem heutigen Video geht es um Ersparnis über Lieblingsgetränk der Deutschen, der Niederländer und vielen anderen Europäern. Es geht um Kaffee. In diesem Video sage ich dir, was ich recherchiert und ausgerechnet habe. Was ist die Differenz, wenn du den Kaffee zu Hause kochst oder wenn du den Kaffee von unterwegs kaufst? Laut den Daten von Statista vom Januar 2021 trinken Deutschen pro Person im Durchschnitt 164 Liter Kaffee. Laut Statista ist der Kaffee beliebteste Heißgetränk. Ich verknüpfe dir in der Videobeschreibung die Seite von Statista, damit du auch noch mehr Informationen, falls du Lust hast, nachschlagen kannst. Falls du bis jetzt noch keine Gedanken dir darüber gemacht hast, über die Kosten von Kaffee und auf welche Summe sie belaufen, dann bist du hoffentlich schlauer nach diesem Video. Ich habe ausgerechnet und verglichen die Preise bei den Umgebungsbäckereien und Cafés, die den Kaffee anbieten, außerhalb und im Haus. Und kein von den Preisen kann unterboten werden zum Preis von dem Kaffee, den ich zu Hause koche. Also ich äh, koche einen Bio-Kaffee, also vom Preis liegt auch etwas höher schon. Und ich kaufe frische Kaffeebohnen und male sie zu Hause selber. Und dann komme ich pro eine Portion Kaffee, also 200 Milliliter, mit Strom, mit Kaffeebohnen und mit Wasser 19 Cent pro Becher. Wenn ich den Kaffee bei Bäcker kaufe, dann ist der niedrigste Preis 1,69 Euro und der höchste Preis bei Bäcker ist 2,70 Euro in meiner Umgebung. So, ich habe jetzt hochgerechnet nach den Zahlen von Statista von 164 Liter im Jahr. Was spare ich denn, wenn ich den Kaffee zu Hause zubereite? Die Kosten in diesem Fall sind enorm. Unterschiedlich. Also ich spare von dem niedrigsten Preis, wenn ich zu Hause koche, das neunfache vom Preis und von dem teuren von 2,70 Euro das 14fache. Und in Summe sieht das nämlich so aus, dass der Kaffee von dem niedrigsten Preis in Ersparnis beläuft sich auf 900. 84 Euro und der teure Preis und den Unterschied zu dem selbsthergestellten hergestellten 1.646,36 Euro. Überlegst dir ganz genau, ob du den Hause selber kochen kannst und mitnehmen, entweder in einem isolierten Kaffeebecher als Kaffee to go das übrigens viel mehr enthält als 200 Milliliter. Oder du kochst dir auch ein bisschen mehr, wenn du guter Kaffeetrinker bist, und nimmst dir einfach in eine Thermoskanne. Dann, ich überleg's mir ganz genau, wo ich das Geld nehme als Ersparnis, um dann ganz gut anzulegen. Und jetzt teile ich mit dir mein persönliches Rezept zum Kaffee zubereiten auf die französische Art eine französische Methode. Ich mache das seit Jahren mit vollem Aroma, mit frischem Kaffee und ich teile das gerne mit dir jetzt und hier. Ich brauche dafür eine Edelstahlkanne oder eine andere, ein Liter heißes Wasser und darauf durch sieben Löffel Kaffeelöffel. Die Maßlöffel sind meistens dabei. Ähm, das entspricht pro Löffel 8 Gramm Kaffeebohnen. Die Bohnen werden gemahlen, aber nicht zu durch, nicht sehr fein. Dann koche ich ein Liter Wasser auf. So, und zuerst, nachdem die Kaffeebohnen gemahlen sind und in die Kanne landen, gieße ich nur ganz wenig heißes Wasser und lasse anderthalb Minuten die Kaffeebohnen, diese Grutze, diese Masse einfach aufquellen. Danach gieße ich den restlichen, das restliche Wasser auf und lasse vier Minuten den Kaffee ziehen. Und dann drücke ich die Kanne runter und damit ist der Kaffee fertig. Mm, das ist der beste Kaffee. Es ist nicht entfettet, voll Kaffeegeschmack ist enthalten und ähm, ist immer auf die exklusivste Art und Weise mit der frischen Aroma und Geschmack dabei. Ich liebe Kaffee.